Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer IO, der Boss hier vom Boss-Channel Number One, meine Freunde. Und heute mal wieder mit einem kleinen Video für euch, und zwar vom Lumpen zum Boss. Und nicht nur irgendein vom Lumpen zum Boss, meine Freunde, sondern quasi das Wichtigste von allen, und zwar Thema Wars, meine Freunde. Ja, bei Wars da kann man natürlich viele krasse Akzente setzen, aber man kann auch viel falsch machen. Und deswegen ist das Video auf jeden Fall, ja, relativ wichtig, würde ich mal sagen. Und bevor ich jetzt aber starte, möchte ich euch nochmal kurz ankündigen, dass heute um 16 Uhr noch ein Video kommt, meine Freunde. Und zwar Two Stories aus dem Moviepark. Da war der Boss nämlich vor so 1-2 Tagen, meine Freunde. Da wird auf jeden Fall krasse Stories für euch kommen, freut euch drauf. Also da könnt ihr auf jeden Fall schon mal spannend heiß drauf sein, wie die ganzen Bitches auf mich auf jeden Fall. Und ja, fangen wir gleich mal an. Heute fange ich mal mit den schwulen Sachen an. Und zwar das Ding Grund, wenn ich erstmal so die schwulen Sachen zeige und dann die krassen, werdet ihr quasi wieder bereinigt und der Schock ist quasi wieder weg. Und ja, fangen wir auch erstmal mit einem, ja, minderen Schwulheitsgrad an, sage ich mal. Also erstmal was leichteres und zwar, Moment, ich muss sie hier erstmal öffnen. Handelt sich hierbei um so ein Gummiarmband, meine Freunde. Wo auch noch etwas Schwules draufsteht und da steht auch noch irgendwas Schwules darunter. Ich kann es jetzt nicht erkennen, irgendwas, ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Auf jeden Fall ist sowas nicht krass, meine Freunde. Weil, ja, sowas ist halt einfach nicht krass. Männer brauchen ähm, Stahl oder silber an ihren körper und nicht irgendwelche schwulen gummiartigen substanz meine freunde außerdem was natürlich auch ähm, ein manko daran ist wenn man jetzt so heiß ist wie ich dann würde das gummi quasi verbrennen was quasi bedeuten soll was menschen die sowas anhaben auch quasi in der Schlussfolgerung gar nicht heiß sein können und deswegen ist es auf jeden fall nicht krass meine freunde und legt euch sowas nicht zu und wenn jetzt was habt verbrennt es auf jeden fall sofort weil ist nicht krass meine freunde und ja jetzt muss ich quasi auch leider schon zu den härteren geschützen kommen weil, ja, mir ist da gar nicht so viel eingefallen, was es da gibt, was jetzt nicht so krass ist. Also da gibt es wahrscheinlich schon noch einige mehr Sachen, die mir jetzt aber bloß einfach nicht eingefallen sind. Schreibt es ja auf jeden Fall mal in die Kommentare, was es da noch so gibt. Jetzt wird es auf jeden Fall schon hart am Limit, sage ich mal. Jetzt wird es richtig krass. Und zwar, ich möchte gar nicht, ich sag mal, ich liebste euch einblenden, weil es ist echt schon, ähm, ja, schlimm. Und jeder, der sowas hat, ist auf jeden Fall in meinen Augen ein Hurensohn. Und ja, ich blende euch einfach mal ein. Und zwar, wie man hier schon sieht, ist es so ein Dingens im Ohr. Und ja, ganz, jetzt mal ganz ehrlich, Leute, wer sowas hat, das ist für mich kein Mensch mehr. Und das prädestiniert ihn einfach schon so richtig, so als richtigen Buster. Weil, Jungs, ihr müsst euch mal vorstellen, ihr seid ein krasser Typ, seht relativ krass aus. Und egal, wie krass ihr aussieht, also ich sag mal so, selbst bei mir, wenn ich so ein Ding hätte, wäre ich trotzdem ein Hurenso, von, Ja, also jetzt mal real talk, macht euch sowas nicht. Wenn ihr nicht auf der Straße geschlagen werden wollt oder sowas, wenn ihr jetzt irgendwie so einen komischen Fetisch habt, dass ihr irgendwie auch Schläge steht oder sowas, dann würde ich euch sowas empfehlen, weil ich sag mal so, wenn ich und meine Jungs so einen Typen treffen mit solchen komischen Dingern im Ohr, dann wird es auf jeden Fall blutig für ihn und dann blutet es nicht nur aus der Nase, meine Freunde, ja, also würde ich euch auf jeden Fall nicht empfehlen und macht sowas nicht, das ist auf jeden Fall schon so die härteste Stufe am, ja, am Limit, sag ich mal. Also an sich ist das Limit damit sogar schon überschritten, weil wenn man sowas macht, dann ist man auf jeden Fall kein Mensch mehr. Also da, da werde ich auch wirklich sehr aggressiv dabei, und machen wir mal lieber weiter, aber ich sage es euch gleich, es wird nicht besser, sondern eigentlich noch schlimmer. Ihr seht schon, der Hurensohn im Bild, ja ich muss ihn so nennen, hat auch wieder diese komischen Ohrringe, aber meine Freunde, es wird noch drastischer. Und zwar hat er auch noch dazu Piercings, meine Freunde, ja. Und das habe ich so ein Phänomen, was ich schon öfter festgestellt habe, dass wenn diese Hurensohne schon diese Dinger in den Ohren haben, die auch meistens Piercing haben, ich weiß nicht, ob das dann so so mit dem einen dazu bekommt das ist so quasi so ein Hurensohn Starter Pack ist oder so wenn man das hat macht man das auch gleichzeitig mit dazu kann ich jetzt schlecht beurteilen weil ich solche Menschen zum Glück nicht kenne und ja zum Glück für sie natürlich für mich nicht weil ich hätte auf jeden Fall Spaß dann den mal so ein bisschen eins überzuziehen meine Freunde und ja und ja meine Freunde zu diesen diesem so habe ich mal hier noch so ein kleines Foto gefunden was quasi so die genaue Reaktion ist wie es eigentlich sein sollte und zwar steht hier hey da sieht ja schwul aus was natürlich auch die Wahrheit ist und das möchte ich euch nochmal zeigen, weil ist quasi die Wahrheit, meine Freunde, deswegen muss es hier mit ins Video rein. Und wenn ihr sowas habt, meine Freunde, bitte schaut dieses Video nicht an oder bitte deabonniert mich oder was weiß ich, verpisst euch, keine Ahnung, kommt zu mir, dass ich euch schlagen kann oder was weiß ich, aber macht sowas nicht, meine Freunde, ganz ehrlich, macht sowas nicht. Oder wenn ihr so einen Typen seht auf der Straße, spuckt ihn an von mir aus, habt ihr auf jeden Fall meinen Segen, meine Freunde. Und ja, jetzt muss ich auf jeden Fall schnell zu den krassen Dingen kommen, dass hier ich wieder ein bisschen abgeregt werde. Und fangen wir mal ganz klassisch an, ganz klassisch, was ist so ein Accessoire was auf jeden Fall jeder krasse Typ dabei haben muss. Und zwar handelt es sich dabei um eine Bauchtasche, meine Freunde. Ja, und hier blende ich euch gleich mal meine Bauchtasche ein. Mit so einem krassen Zahnfelo drauf mit einem krassen Schlagring. Wofür der wohl steht, meine Freunde, ja, kann ich euch auf jeden Fall gleich mal erklären. Und zwar, wenn ich so einen Typen sehe wie auf dem letzten Bilder mit so einem komischen Ding in den Ohren. Da sammelt die Zahnfee quasi die Zähne von diesen Typen ein, meine Freunde, dafür immer sehr praktisch. Was natürlich auch verstaut werden kann, sind zum Beispiel die ein oder anderen Drogen, die ihr dann natürlich auch am Block verticken könnt, meine Freunde. Oder so ein Messer oder wie gesagt ein Schlagring, ist sehr ja variabel, meine Freunde, von daher immer krass zu haben. Was natürlich dann auch noch erweitert ist, ist hier diese Bauchtasche mit einer Pistole in drin, Besitze ich jetzt selber nicht, weil der Boss braucht natürlich keine Waffen, aber falls ihr jetzt nicht so ähm, mit den Fäusten umgehen könnt wie der King, könnt ihr auch sowas verwenden, damit ihr den Legs mal schön die Kugeln in den Kopf schießen könnt. Da haben sie wenigstens mal ein sinnvolles ähm, Loch in ihrem Körper, nicht in den Ohren, diese Hurensöhne. Und ja, kann man auf jeden Fall machen, ist auf jeden Fall krass, kann ich euch empfehlen, meine Freunde. Ja, was auf jeden Fall jeder krasse Typ auch besitzen sollte, ist natürlich eine Kette, meine Freunde. Und ja, da gibt es natürlich auch verschiedene Varianten, was man da machen kann, was krass ist. Und ähm, hier seht ihr zum Beispiel eine Königskette, die auf jeden Fall sehr stabil ist, passt natürlich auch zum Namen, sehr gut zu mir, König, der King, Königskette, so passt auf jeden Fall. Und der Vorteil ist, die wiegt natürlich auch so den ein oder anderen Kilo, von daher ist die auch immer sehr gut für die Nackenmuskulatur und sehr empfehlenswert. Oder natürlich, wie hier zu sehen, sowas in der Goldvariante, zeigt noch ein bisschen, dass ihr Geld habt, von daher auch nicht schlecht. Und ja, hier seht ihr nochmal ein Bild von mir, wie ich hier meine krasse Goldkette habe mit meinem krassen Armani T-Shirt und einer krassen Sonnenbrille, meine Freunde. Auf jeden Fall ganz heißes Eisen. Und ja, wo wir gerade bei Ketten und sowas sind, komme ich mal gleich hier zu den Uhren, meine Freunde. Und zwar zeige ich euch zack hier mal ein Bild von meiner Uhrensammlung. Ist so die ein oder andere Rolex auf jeden Fall dabei und ist auf jeden Fall krass. Und ich habe hier eine für jeden, sage ich mal, für jede Veranstaltung, jeden Anlass habe ich was dabei. Solltet ihr auch haben und ist auf jeden Fall ein krasses Stück, sage ich mal. Und ja. Mehr muss ich dazu gar nicht sagen, spricht ja quasi für sich selbst dieses Bild. Und was natürlich auch krass ist und jetzt, ich weiß nicht, ob es richtiges war Accessoire ist, aber man muss es auch einfach besitzen, deswegen muss ich es einfach mal hier mit einbringen, ist eine krasse Hugo Boss Boxer Short. Hier mal ein Bild von mir, von dem Modelauftrag von mir, meine Freunde, von daher auf jeden Fall ganz heißes Eisen. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Video Daumen nach oben. Freue ich freue mich auf jeden Fall auf das Video um 16 Uhr im Movie Pack, meine Freunde, und euer EMPW, -E oder Boss, on the bitches, no homo, skurr.